Mit, äh, sagen wir mal, auch 68, schlimm war es dann, wenn so ein paar Studenten von der Uni kamen und dann kam er das mit Sit-in, Teach-in und äh, Revolution. Und wenn die dann plötzlich in so einen Hörsaal reinkamen, den Prof weggedrückt haben und dann ans Mikrofon wollten. Und das war dann schlimm, fand ich. Und da war aber, glaube ich, zum großen Teil so die Meinung von meisten von uns kontra diesen Aufreglern.